Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute zeige ich euch, wie einfach diese leckeren Brötchen zu machen sind. Das geht ganz toll mit der selbstgemachten Hefe, das habe ich ja schon im vorherigen Video gezeigt, verlinke ich euch natürlich auch nochmal. Und ihr nehmt für den Vorteig, das kann man zum Beispiel am Abend vorher machen, 200 Gramm Mehl, bei mir sind es jetzt hier 200 Gramm Weizenmehl, kann man gar nicht so erkennen, sieht ganz schön hell aus und dann noch 150 Milliliter von der selbstgemachten Hefe. Das war's im Prinzip schon. Das wird jetzt einfach ordentlich vermengt. Nicht wundern, wenn ihr das mit weißem Mehl macht, dann wird der Teig viel weicher. Nicht matschig, aber weicher. So und dadurch, dass ich jetzt Vollkornweizenmehl benutzt habe, ist der Teig viel fester geworden. Da bitte nicht irritieren lassen. Das Originalrezept hat ein anderer YouTuber gemacht, natürlich mit der ganz normal gekauften Hefe, verlinke ich selbstverständlich auch nochmal in der Infobox. Vielen Dank für das tolle Rezept, diese Brötchen kann ich echt empfehlen, die sind fantastisch und total lecker und man kann sie sehr gut variieren. So, das ist jetzt der fertige Teig, den könnt ihr jetzt erstmal ruhen lassen. Wie gesagt, bei mir reicht es über Nacht. Das kann man aber auch morgens für den Abend machen. Und das sind auch tolle Brötchen, die man vorbereiten kann, die man dann später einmal einfriert. Also, weitere Sachen erkläre ich später. Nächster Morgen. Jetzt könnt ihr mal schön sehen, wie der Teig angefangen hat zu so gern, wie toll die Hefe funktioniert. Man sieht diese ganz vielen Luftblasen, die sich da gebildet haben. Ist echt klasse geworden. Stellen wir den Teig aber erst einmal zur Seite und fügen jetzt nach Rezept 300 Gramm Mehl hinzu. Hier habe ich jetzt Weißweizenmehl genommen, also kein Vollkornmehl, weil mir das ein bisschen zu riskant war. Ich habe das ähm, mal ausprobiert gehabt, jetzt mal mit Vollkornmehl, weil es einfach besser und gesünder ist und länger satt macht. Dann kommen jetzt ein Teelöffel Salz rein. Und danach kommt noch ein Teelöffel Zucker. Hier habe ich genauso wie schon bei der Hefe auf Honig zugegriffen. Einfach weil ich kaum noch so raffinierten Zucker im Hause habe, ist vom Geschmack her kein Unterschied. So, aber wie immer vergesse ich mir da so ein kleines Werkzeug dazu zu legen, damit ich den Rest irgendwie abmachen kann. Aber das haben wir gleich. Schön, klappt ja jetzt doch. Also. Ist drin und auch das war es jetzt. Es geht fast so schnell wie der Vorteig. Jetzt kommt noch die Hefe dazu und der Teig vom Vorabend, und auch dann wird dies ganz ordentlich und kräftig vermengt. Und das Tolle wirklich bei diesem Brötchenrezept ist, dass der Teig nicht so rumklebt, dass man nicht noch Mehl dazu fügen muss oder ähnliches. Der ist wirklich total einfach, egal ob man das mit Vollkornmehl macht oder dann tatsächlich mit normalem Weißmehl. Ähm, Bitte tut mir den Gefallen, probiert es aus, echt total lecker. Es ist in den Variationen so vielfältig und es ist wirklich einfach zu machen. Den Gang zum Bäcker könnt ihr euch wirklich sparen. Ich werde euch das nachher nochmal im Detail sagen, aber ihr könnt diese Brötchen vorpacken, dann friert ihr die ein und wenn ihr die dann aufpackt braucht ihr maximal beim vorgeheizten Ofen 5 Minuten. Ich mein, welche aufbackbrötchen brauchen nur fünf minuten und dann habt ihr frische leckere selbstgemachte brötchen da probiert es wirklich aus so jetzt aber genug der schwärmerei jetzt wird erstmal rumgeknetet so schön kräftig schön ordentlich und ihr werdet sehen wenn ihr das mit Helmmehl macht geht das noch einfacher als jetzt hier mit meinem vollkornmehl man kann natürlich auch eine Küchenmaschine benutzen, wie mit allen, aber äh, in den letzten Videos habe ich euch ja schon gezeigt, ich mache quasi alles so wie früher. Ist vielleicht altbacken, aber ja, man kann es ja auch mal anders machen. So, ihr seht, ganz toller Teig, klebt nicht, ist schön geschmeidig, schöne Textur, fertig. Dann können wir uns ja schon mal. Die restlichen Sachen zu vorbereiten. So, hier habe ich mal einen so einen kleinen Becher Wasser vorbereitet mit einem Pinsel, damit werden die Brötchen nachher eingestrichen. Das kleine Glasgläschen, da ist Weizenkleie drin und in dem Metallschüsselchen ist geschroteter Leinsamen. Ich mag das total gerne als Topping. Für die Brötchen, besonders wenn ihr Kinder habt, die nicht so auf Vollkorn und auf äh, irgendwelche Körner stehen, die schmecken die gar nicht und das ist super gut für die Verdauung und gesund. Jetzt sind wir soweit und können den Rest hier vorbereiten. Also der Teig wird jetzt erstmal eingeschnitten und zwar werde ich mit einem Messer ihn erst einmal halbieren, wie bei einer Torte quasi. Danach vierteln und diese Viertelstücke nochmal halbieren, also achteln. Zack, fertig. So, ja, da war die Kamera ein bisschen im Weg. Also nochmal gezeigt: das Viertelstück so durchschneiden, fertig. Wenn die Brötchen nicht 100% gleichmäßig so auseinandergeschnitten sind, ist das nicht schlimm. Selbst wenn einige ein bisschen größer und die anderen ein bisschen kleiner sind, das ist trotzdem gleichmäßig dann später im Ergebnis beim Backen. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es geht echt einfach. Also das sind idiotensichere Brötchen, kann man sagen. So, diese Achtel schleife ich jetzt, das zeige ich gleich nochmal aus einer anderen Perspektive. Also ich drehe und rolle das mit nur ganz leichtem Druck zu so Bällchen, so und danach drücke ich die wie so eine Wurst zusammen. Das sieht jetzt ein bisschen groß aus und überhaupt nicht nach Brötchen, aber das kommt noch. So, hier wie versprochen die andere Perspektive. Ich massiere das Brötchen ganz sanft und sinnig. Noch mal ein bisschen langsamer. Sieht ein bisschen komisch aus, oder? Aber ich die Mittel. So, Tasse im Weg, macht auch nichts dann wieder länglich machen und die sehen wirklich hinterher aus wie vom Bäcker, echt klasse. So, schönes Brötchen. Zack. Und ab aufs Backpapier. Wenn wir die jetzt alle fertig massiert und gerollt haben, schneide ich die mit dem Messer ein. Normalerweise geht man von links nach rechts mit dem Messer, dafür bin ich irgendwie nicht gemacht ich drücke das einfach ein funktioniert genauso und solange meine familie und ich die lecker finden und alle glücklich sind ist alles gut so wasser wird jetzt noch ein bisschen drauf gepinselt dadurch werden sie schön knusprig und natürlich halten dann die weizenkleie und die geschroteten leinsamen dann viel besser das sieht am anfang auch ein bisschen viel aus was ich da drauf mache aber das könnt ihr nachher ja an dem Bild wieder sehen, sieht aus wie gemalt. So, fertig. Hinten kann man das leicht sehen, die Weizenkleie ist ganz hell, hebt sich nicht so ab wie die geschroteten Leinsamen. Andere Perspektive und jetzt geht es in den Ofen und das ist das Ergebnis. Also sehen die nicht lecker aus, wichtig ist, ihr heizt den Ofen auf 220 Grad. Macht die Brötchen rein, ein Becher Wasser, zack, schnell zu, 15 Minuten lang, lange die Tür kurz aufhalten, Tür wieder zu, 5 Minuten ohne Dampf weitergaren lassen, ihr habt die perfekten Brötchen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Schreibt mir doch in den Kommentaren, wie es euch gelungen ist und ich bin total gespannt darauf. Liebe Grüße, eure Emma.